Wir sind mittlerweile im Kopf so synchronisiert, dass wir tatsächlich immer dasselbe denken und das beweisen wir euch jetzt. Bereit? Bereit. Katzenfutter, Tischtennis, Fußball, Autobahn. Penis. Ihr werdet niemals drauf kommen, wo wir sind. Ja, es ist ein übertriebenes Geheimnis. Es ist ein tierisches Geheimnis. Ja, ja. Wo könnten wir sein? Hm, also Stadt oder was meinst du? Hm. Also Freunde, wir machen heute mal was ganz Spannendes, quasi Lass mal Reden on Tour und der Andi erklärt euch jetzt, was wir hier vorhaben. Ja, wir gehen auf die äh, 21. Venus äh, oder ist es die 12. Ich erkenne es nicht richtig, es ist alles spiegelverkehrt. Ja. Mit äh, netten Besuchern äh, und schauen mal an, ob wir da jemanden finden, mit dem wir sprechen können oder ob wir auch schöne Gegenstände finden, mit denen wir oder sowas machen. Oh Leute, wir sind jetzt hier drin, wir haben vier Euro, ja, vier Euro pro Person. Was ein Ripper. Total, Mann, für einen Rucksack abgegeben. Das kann die wahr sein. Hier sind schon richtig heiße Mütze am Start. Ja. Ähm, ja, ja, ja, ja. Oder auch nicht. Ähm, wir laufen jetzt hier mal zusammen rum. Checken mal so ein bisschen hier. Check ein bisschen. Ich glaube, wir sind noch die Einzige, die die Kamera in die falsche Richtung halten. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wir müssen. Ja, ich weiß gar nicht, was du sagen muss. Wir gehen da mal rein. Wir hoffen, dass ihr uns versteht. Andy, hast du heute hier noch, hast du hier heute noch eine Show? Ich mache heute noch eine Show, ja. Ich, ja? Bin gleich, ich bin jetzt gleich dabei. Was ist denn dein.. dein ich gucke mir gleich mein Kostüm hier an, also ich sehe zur Auswahl. Einmal hier. Oder, oder, oder ein Lila ja vielleicht auch ja. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das ist gar nicht der echte Batman. Nein? Ich glaube nicht. So, erste Fazit von der Venus. Ich verstehe nichts. Ich verstehe gar nichts. Warum ist es hier so laut? Warum ist es laut? Es laufen hier nur nackte Frauen rum und... Das Angebot unseres Lebens bekommen, Leute. Wir können Ballboy werden in der Schweiz. Wir laufen hier rum, wir hoffen, dass das Video ansatzweise, ansatzweise. für euch äh, zu und, verstehen ist. Und vor allem so schön wie für uns. Es ist so schön. Wunderbar. Es ist so schön. Ich bin 10 Sekunden, sind ja. hier in diesem Raum. Ja. Und ich habe noch keine Brust gesehen. Ja, was soll das? Ja, das ist schwach. Brüste. Einer hat sich angestellt. Den fragen wir doch mal warum. So. Ja? Warum hast du dich denn hier angestellt, bei ja, ich mein, Micaela? Meine Frau. Bist du Fan von der? Ja. Yeah. Würdest du nicht hier schlafen, wenn sie sagen, du Nein, du... nein. Nein? Nein. Wieso denn nicht? Ja, es ist mir zu gefährlich wegen Krankheit. Ja, okay. Ja. Also das sieht man, ich krieg von mir. <lacht> so Leute, uns wurde gerade ein bisschen langweilig, deswegen haben wir überlegt, dass wir das allseits beliebte <lacht> Never Never Never Never, never, never. Ever, ever. Never, never, ever, ever, ever spielen. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir das jetzt spielen würden, weil wir spielen das ganz, ganz, ganz, ganz bald. Und wir fragen jetzt einfach mal Porno Herzlich willkommen zu wetten, das mein Name ist Thomas Gottschalk und ich stehe hier mit Oksana. Oksana und Nova. Nova, was macht ihr auf der Venus, wenn ihr nicht gerade mit mir äh, Spiele spielt? Pässe. Andere Spiele. Andere Spiele, Andere Spiele, Spiele Never have a ever spielen mein Lieblingsspiel. Ähm, ihr kennt die Regeln. Erste Frage. Habt ihr euch jemals ein Tattoo stechen lassen, das ihr jetzt bereut? Ich habe ein Overcover gemacht. Und hab' okay. Laser lassen. <lacht> Und du? Ähm Okay. Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Ein chinesisches Zeichen, geholt mit 14. Hast du jemals deinem Partner in seinem Handy gestalkt? Habt ihr, seid ihr in einer Beziehung? Ja Leute, an dieser Stelle sollten wir das Video beenden. Dankeschön, Ab jetzt seid ihr. Ja. <lacht> Dritte Frage. Hast du jemals deinen Partner in seinem Handy gestalkt? Ihr seid, okay, also ihr seid nicht Geschwister, weil ihr antwortet immer unterschiedlich. Okay, warum nicht und warum? Ich habe dass ich mich Betrogen hat, weil es auch mehrfach bestätigt hat. Immer und immer wieder. Es ist so krass. Und Leute, hier sind wir wieder am Start. Investigativer Journalismus. Selbst solche Frauen werden betrogen. Wahnsinn, oder? Und du machst es nicht, weil du Grundvertrauen hast in die Menschen oder, oder weil du das Passwort vom Handy nicht kanntest? Nein, ich möchte das selber nicht. Und wenn ihr mich betrügt, kriege ich das anders raus. Ich merke das einfach. Dann muss ich mir ins Handy gucken. Habt ihr jemals privat einen Orgasmus vorgetäuscht? Das ist die standard Warum? Warum? Falsche Partner oder. Ist, oder. oder. Weil's dann einfach nicht mehr hinhaut. <lacht> Und ihr meint, es tut dem Mann so weh, wenn man sagt, Schatz... Ja, geht euch nicht. Ja. Ja, okay. ja. ja ich glaube auch. Ja, das nagt sehr am Ego eines Mannes. Deswegen machen wir Frauen das. Hattet ihr gerade jetzt einen Orgasmus, wo ihr mit mir hier steht? Ja. Oh, yeah. okay. oh. Wow, ich hab's euch geglaubt. <lacht> Yay! <lacht> Habt ihr schon mal privaten Orgasmus vorgetäuscht? Privat? Ja. privat. Was ist denn? Hab, ihr habt alle Frauen! Alles ist, das ist so traurig hier. Also ich würde hier. das gerne, aber ich würde das gerne nochmal, ich hab das halt früher gemacht. Ja. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt, Jetzt sage ich einfach, ey du hast es nicht ordentlich gemacht. Und dann stelle ich die Fragen ordentlich gerade? Ja, das macht es sehr gut. Nächste Frage. Bist du jemals beim Sex eingeschlafen? <lacht> Das ist, also es ist, aber es zieht sich wenigstens konsequent durch. Okay, krass, jetzt würden wir gerne mal wissen, hat er es mitgekriegt? Ja. Fand er, fand er gut? Hat, hat mich dann einfach zugedeckt, so wo er nicht war. Vor allem aber wo er fertig war, er ist ein guter. ist ein guter Mann, wenn du das jetzt zuguckst. Alles richtig gemacht. Letzte Frage. Schon mal auf der Venus Sex gehabt. Doch noch eine Frage. Oi. Wollt ihr mal? Ja, oh ja. Okay. Sex gehabt. Okay. Sehr gut, dann wird das jetzt das erste Mal. Danke fürs Zuhören. Das passiert. Das, ist passiert. das ist passiert. Das ist passiert. Ey, wir sind, wir sind drei, vier Stunden hier und und was nur wird, nur drei, vier Stunden? <lacht> und was wird aus uns? So die ekligen Gaffer, die es die wir aber schon eklig fanden. Wir gehen hier rein und sagen, äh, wie die ja. unerotisch <lacht> ja. und ach komm, mit denen kannst du den ganz normal reden und drei, vier Stunden später, oh, mach mal ein Foto, mach mal ein Foto. Oh, hast du gesehen, hast du gesehen. Es oh, geht so schnell. Also, ab jetzt, ab nächste Woche ist unser Kanal übrigens nur noch auf Viewpoint zu sehen. Wir, wir schlagen jetzt einen anderen Weg ein. Es hat so keinen Sinn mehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. ein neues Spiel einfallen lassen und zwar tolle heißt das Challenge. Eine Tolle Challenge. Wie heißen die? Äh, eat or not to eat. Ja Oder gerne traust du dich. Wir gehen jetzt hier mal an dem Stand vorbei. Da gibt's Gummitierchen. Die stehen ja schon den ganzen Tag. Ja? Ja. <lacht> haben schon ein paar Leute reingefasst. Ja. Ein paar Leute von der Venus. Ja. Du hast die Leute auf der Venus gesehen. Traust du dich oder traust du dich nicht? Nee, muss ich passen. Ja, ich auch nicht. Tschüss! Das hier, was ist das? Was denn? Das? das hier? Das ja, ja. ist ähm, so ein Sing star mikrofon ja, okay. Das nimmt man oh. und dann, ja. dann, dann äh, Backstreets Back. Alright! Leute, wir sind hier mit Julie Johnson ähm, und werden einmal ihr ein paar tolle Fragen stellen. Die erste: Welchen Satz hörst du in deinem Job am meisten von den anderen Leuten? Bist du so geil? Zeig Titten. Zeig Titten. Angelika: Welchen Satz hörst du denn auf der Arbeit am meisten? Was ist der Satz, den du am häufigsten hörst? Bist du geil. Hast du geile Titten? Du bist eine Naturschönheit. Welche Frage darf man dir in einem Interview auf keinen Fall stellen? Wie alt ich bin? Wie alt bist du? <lacht> 25. Was sagen Gebet. deine Eltern zu deinem Job? Ja, war schwierig. War schwierig, aber sie haben es akzeptiert. Okay. Was sagen denn deine Eltern zu deinem Job? Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Uh, dieses Pizza bin begeistert von. <lacht> okay, warum hasst du Pizza? Warum ich sie hasse? Ja, aber ich hasse gar nicht. Hast du nicht? Nee. Aber Na, vielleicht ein bisschen wegen meinem Bauchmuskeln. Deswegen hasse ich vielleicht ein bisschen. Warum magst du keine Pizza? Ich mag Pizza. Sehr gut. Dann vielen Dank. <lacht> Bitte. Warum isst du denn keine Pizza, Angelika? Oh, das müsste nicht sein. Aber wenn du das sagst, okay. Mann, ey, die Venus ist so cool. Wir ja, sind so krass ausgestattet. Wir sind total ausgestattet. Ja, ich habe auch die Gramm von der Pornodarstellerin. Ich, ich habe hier sogar im Merchandising bekommen. Hallo, wie mal? Hallo. Wir sind so cool. Wir sind so cool. Das ist der schönste Tag in unserem ganzen Leben. Und ähm, danke, dass ihr uns das ermöglicht. Es, es reicht dann aber auch. Ja, ich glaube, jetzt reicht es. Was hältst du davon, wenn wir jetzt wieder nach Hause gehen? Wir nehmen uns meine Schnuffeldecke und noch Stunden Stunde lang Glückspächer. Ja, ich glaube, es wir jetzt <lacht> wirklich wahr. Ja. Also wir haben mit ganz vielen Leuten hier gesprochen. Wir haben hier mit ganz vielen Leuten gesprochen, die wir nicht mal zeigen können, weil man. Ja, einfach zum Tag ja. der Herr YouTube gekommen und hätte was?